Du hast die Frage jetzt beantwortet, warum schwanken die Aktienkurse so stark? Mhm. Ähm, die Frage, die man als nächstes merkt, ja wie mache ich jetzt das? Wie kaufe ich Aktien, wie du nicht in Aktien Genau, ja, Genau. Und jetzt hast du das grosse Problem, oder? Die Aktien können schwanken und egal was du machst, ist ist eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass es falsch ist. <lacht> mhm. Ist einfach so. Mhm. Und da gibt es einen, einen ganz einfachen Trick. Das nennen Profis Dollar Cost Averaging. Und sie meinen damit, dass du Kosten also respektive das Geld, das du in den Aktienmarkt tust, über Zeit verteilst, so dass du vom Durchschnittspreis kommst. Mhm. Du kannst dir das vorstellen, oder? du kaufst Leute etwas und dann, mhm. und dann langsam gibt es einen Eine Durchschnittspreis. Genau, kleine Portionen. Und das hat einen grossen Vorteil. Nehmen wir an, du musst 20'000 Franken sparen im Jahr. Gehen wir einfach dieser Zahl aus. Es könnte ja so sein, dass die 20'000 Jahre im Vorjahr gespart hast, dann hast du sie jetzt im Januar oder und dann könntest du jetzt sagen, okay, ich investiere im Januar. Und dann hast du das Problem, dass du mit 50% Wahrscheinlichkeit im Februar ein schlechtes Gefühl hast. Oder? <lacht> du kannst jetzt etwas anderes machen. Du kannst sagen, ich investiere von diesen 20'000 Franken all drei Monate 5'000 Franken. Das heißt, du investierst viermal 5'000 Franken, nicht einmal 20'000 Franken. Und was passiert jetzt? Die ersten 5.000 Franken hast du investiert. Nehmen wir an, es geht durch, kein Problem, machst du noch mal 5.000. Es geht durch, kein Problem, machst du noch mal. Also, es also, ist kein Problem. Günstig, schau es sowieso nie an. Was ist aber, wenn es runtergeht? Dann hast du erst 5.000 von den 20.000 Franken investiert und dein Verlust ist nur auf ein Viertel von deinem Vermögen, das du anlegen willst. Und noch besser, die zweite 5'000 kannst du zu günstigeren Preisen anlegen. Oder? Aber du darfst deine Strategie in diesem Fall nicht wechseln. Nein, du musst wieder 5.000 Franken. Also, du kannst eine andere Aktie kaufen, aber du kannst wieder 5.000 Franken investieren nach drei Monaten. Investieren. Du bleibst dabei. Und selbst wenn das ganze Jahr abgeht, das ist der schlimmste Fall, ist, dass das ganze Jahr geht, aber auch das gibt es, oder? Ich glaube, jedes dritte Jahr, ein ganzes Jahr ab, dann hast du wenigstens einen tieferen Durchschnittspreis ja. Ja. und hast wenigstens weniger verloren, als wenn es von Anfang an der Bank gegeben hätte. Wir wollen sofort investieren. Nicht. Und hast du mehr bekommen für das Geld, obwohl es zwar der Wert. Obwohl es ein runtergegangen aber ist. hast aber mehr als Du dann wenig, hast dann schlussendlich weniger verloren, als du verloren hättest, wenn du am Anfang gesagt hast, ich will mich das Jahr nicht um das kümmern. Ich kaufe am Anfang einen Fonds. Und dann hätte ich dann alles verloren. Oder? Die ganze, die ganze Verlustphase durchgemacht. Das ist, das ist vor allem, das gibt dir ein besseres Gefühl. Aber was auch dann passiert ist, dann, wenn es wirklich schlimm aussieht, tust du immer noch investieren. Und das ist ganz, ganz wichtig für deine Rendite. Dann, wenn alle, oder? Darum gibt es eigentlich keinen guten Zeitpunkt zum Investieren. Wenn der gute Zeitpunkt wäre, dann, wenn alle sagen, du darfst nicht mehr investieren. Ich habe 2000 im Mai bin ich bei einem Profi der gesagt hat, wir werden nie mehr Geld verlieren mit Aktien. Und ich habe aus meinem Prinzip einfach gesagt, ja, aber ich werde jetzt mal trotzdem 20 oder 30.000 Franken einfach in SM, in Standard Poor's 500 in Amerika investieren. Ich mache das jetzt trotzdem. Das ist die beste Anlage. dann wo wirklich alle gesagt haben, alle gesagt haben, es ist, es, es keine, keine, das kein, ist die Beste der gute Zeitpunkt ist der, wo du als wirklich das Gefühl hast, du als Arzt und das Gefühl hast, hey, stell dir vor, stell dir vor. Würdest du sagen, dass du schlechtes Gefühl hast beim Halliger gehst du eigentlich Ist eigentlich gut, ja. <lacht> Weißt du, wenn, wenn du in den Ausverkauf gehst an der Bahnhofstraße, hast du auch kein schlechtes Gefühl, dass die Kleider billiger sind? Oder? Also, ja, höchstens, wenn du das gleiche äh, siehst, oder schon zwei ja, zwei gekauft genau. hast für einen dreifachen Preis. Genau, das ist natürlich bei der Vor davon, ja. du siehst es genau. Ja. Bei den Kleidung siehst du es nicht, weil das ist schon verkauft wurde. Ja. Aber grundsätzlich wäre eigentlich dann das gleiche Gefühl mhm. und denkst auch, oh, es ist gleiche Bully, oder mhm. wäre es eigentlich günstiger? Nein, dann wenn du ausverkauft ist, ist die beste Zeit zum, zum Arbeit. Ja. ja. Ja. Das leuchtet ihr, Und darum, weil, weil du psychisch weil du psychisch nicht in der Lage bist, in den schlechtesten Zeiten wirklich zu kaufen, musst du regelmässig kaufen. Oder? Mhm. Anstatt dass du dir sagst, weißt du ich warte auf den richtigen kleinen Augenblick, kaufst du regelmässig. Weil wenn du wartest, dann dreht dann irgendwann mal die Nerven durch und sagst, es ist der Markt so lange gegangen, jetzt muss ich auch kaufen. Mhm. Und dann, dann bist du sehr wahrscheinlich wirklich im falschen Augenblick <lacht> Und sehr wahrscheinlich werden die Bösen abgehört, und du dir, ja, ich warte noch, sie geht sicher noch weiter runter und dann wirst, wirst im dann wirst du immer im falschen Augenblick du wirst immer dann wenn sie wieder sich kehrt dann wirst du kaufen und das ist der falsche Augenblick hast ist die günstige Phase nicht, mhm. nicht mitverfolgt mhm. also das ist ein wichtiger Punkt regelmäßig zu investieren und dann siehst du siehst wie simpel das ist mhm. also, also der einzige Weis den ich dir eigentlich kann, also der wichtigste der den ich dir eigentlich kann, ist tun regelmäßig über die Zeit investieren und sich nicht beindrücken lassen? Fachbereiche gar nicht lesen. es ist ja jeder zweite Tag falsch.